Herzlich willkommen zu audiato.at, dem Grundrechteblock zur Pandemie. Impfpflicht versus Verfassung. Jetzt haben wir es endlich getan. Wir haben unsere Anführungszeichen Sammelklage gegen die Impfpflicht beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. In Summe sind es gemeinsam mit dem Innsbrucker Kollegen Dr. Christian Ortner 1000 Menschen, die wir vertreten. Das ist ein erster Schritt. Weitere werden noch folgen. Ich bin sehr gespannt, wann der Verfassungsgerichtshof sich mit diesen vielen Anliegen endlich auseinandersetzen wird. In dem Video besprechen wir ein bisschen die Hintergründe, welche Rechte verletzt werden und welche Fehler die belangte Behörde ist gleich Gesundheitsminister gemacht hat. Das ist jetzt also. Ich habe den Namen nur abgedeckt. 255 Seiten dick. Antrag auf Gesetzesprüfung, Antrag auf Verordnungsprüfung. Was machen wir genau? Also zunächst einmal gibt es dieses tolle Impfpflichtgesetz, dass erst durch eine Verordnung in die Wirklichkeit umgesetzt werden kann, nämlich dass die Behörde bzw. die Polizei das Ganze auch umsetzen kann. Und das Witzige ist, eigentlich rennt das ja schon seit März 2022. Der Minister hat aber Folgendes gemacht. Er hat gesagt, do nicht. Wir legen noch eine Verordnung vorne drauf, die die vorläufige Nichtanwendung von der Verordnung und vom Impfpflichtgesetz selbst regeln soll. Also wie das mit dem Stufenbau der Rechtsordnung zusammenpasst, ich habe gelernt, zuerst Verfassung, dann Gesetz, dann Verordnung, aber das kann man ja vielleicht beim Gesundheitsministerium anders sehen. Ja, was wird noch angefochten? Das ganze Thema Grüner Pass. Wo ist das geregelt? Unter anderem im, sperriges Wort, Gesundheitstelematikgesetz. Im Prinzip geht es da um die ELGA, also elektronische Gesundheitsakte. Dort hat man ab dem Paragraf §24c ähm, mehrere Bestimmungen betreffend Impfpass eingeführt. Also man hat ein bestehendes System genommen und dort den Impfpass eigentlich dazugehängt. Die Aspekte des Impfpasses fechten wir an und in dem Zusammenhang gibt es auch eine eigene Verordnung vom Minister. Dann folgen noch ein paar weitere Verweisungsnormen im Epidemiegesetz, im Covid-19-Maßnahmengesetz, aber auch im ASVG. In Summe werden fünf Gesetze und vier Verordnungen angefochten. Auch in dem Fall ist es recht umfassend ausgefallen, es gibt 166 Beilagen. Also Evidenz haben wir mehr als genug. Nur offensichtlich keinen politischen Willen, das umzusetzen. Und so muss man es auch sehen. Die Impfpflicht selbst ist mittlerweile zu einem Politikum geworden. Sachlich ist das nicht mehr zu rechtfertigen. Vor allem, wenn man sich die aktuelle Äußerung vom Gesundheitsministerium anschaut, im Verfahren vom Verfassungsgerichtshof, ich sage es bewusst, damit man es nachvollziehen kann, V11 durch 22 und andere. Ich fasse es kurz zusammen, soweit es hier an dieser Stelle überhaupt möglich ist. Weitere führende Informationen finden Sie auf unserer Homepage forstruber.at, da gibt es einen eigenen Artikel darüber. Jedenfalls, was jetzt aktuell ist, was für uns wichtig ist, die Angaben der Gesundheitsbehörde in Österreich selbst belegen Folgendes. Man müsste statistisch 6430 Personen vollständig impfen, um eine einzige Hospitalisierung zu verhindern. 6430 Menschen. Darüber hinaus müsste man statistisch 24.518 Menschen impfen, damit man einen Fall auf der Intensivstation vermeidet. Also 24.000, etwas mehr darüber, im Verhältnis zu einer Hospitalisierung. Und diese ganzen 24.000 Menschen setzt du möglichen Nebenwirkungen aus. Das ist eine himmelschreiende Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Risiko Nebenwirkungen auszubilden und dem Risiko überhaupt auf der Intensivstation zu landen. In Prozent ausgedrückt, Derjenige, der geimpft ist, hat um 0,015% ein geringeres Risiko auf der Normalstation zu landen, beziehungsweise ein um 0,0040% verringertes Risiko auf der Intensivstation zu landen. Mit einfachen Worten, das ist von Null kaum verschieden. Und nachdem es um eine Impfpflicht, um eine Pflicht jedes Einzelnen geht, muss man das natürlich an, an allgemeinen Grundsätzen messen und wie man im Allgemeinen das Gesundheitssystem, äh, die Gesundheitsversorgung sicherstellt. Es geht hier nicht um den individuellen, persönlichen Schutz und um die persönliche Entscheidung in diesem Zusammenhang. Wer sich impfen lassen will, soll es tun. Nur es darf niemals mit Zwang geschehen, vor allem dann nicht, wenn es für die öffentliche Gesundheit, und das ist ausweislich der äh, Materialien von, zu diesem Gesetz, das Schutzziel, nämlich die öffentliche Gesundheit, wenn die damit gar nicht geschützt werden kann, na dann brauchen wir das nicht. Ganz einfach. Demgegenüber bestellt der Herr Minister schon jetzt 8 Millionen Impfdosen. Ich frage mich nur, für wen? Hinzu kommt, und das sagt das Ministerium selber mit, mit dieser geko kommission dass über 90% Prozent der Bevölkerung bereits Kontakt mit dem Virus hatten heißt, dass sie selber schon eine Immunität ausgebildet haben. Aus der aktuellen Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zur Sterbehilfe ergibt sich eindeutig, dass der Staat keine Verpflichtung hat, jemanden zwangsweise am Leben zu erhalten. Das heißt im Umkehrschluss, dass er ihm auch keine Impfungen oder Präparate oder sonst irgendetwas aufzwingen kann, dass die Person möglicherweise länger am Leben erhält. Es ist, wie gesagt, eine persönliche Entscheidung, bei der sich der Staat jedweder Einmischung zu entziehen hat und zu enthalten hat. Das Thema Nebenwirkungen ist bislang völlig unzureichend besprochen worden. Hinlänglich bekannt ist, dass etwa nur ein Prozent der Nebenwirkungen überhaupt gemeldet wird. Wenn ich mir die Argumente und Meinungen vieler Ärzte anschaue, plakatives Beispiel mit Lass dich impfen, du dumme Sau, diese Chatprotokolle aus einer Facebook-Gruppe, bei der Ärzte aktiv waren, die also sehr starke Verfechter waren und sind, dass sich jeder impfen lässt. Wenn ich mir solche Leute anschaue und auch die Argumente dort lese, dass es aber auch viel zu viel Arbeit ist, Nebenwirkungen überhaupt zu melden, weil das zahlt ja angeblich keiner, dann ist es nicht verwunderlich, so dass im Ergebnis nur rund ein Prozent überhaupt gemeldet werden. Aber das reicht schon, um eine Perspektive, um eine Tendenz ableiten zu können, welche potenziellen Risiken mit diesen Präparaten verbunden sind. Und das war ja auch irgendwie absehbar. Die Hersteller selbst sagen, dass die Präparate experimentellen Charakter haben. Also darf man sich nicht wundern, wenn es dann Nebenwirkungen gibt. Das Problem ist nur, dass sie komplett ignoriert werden und auch viele Ärzte kein Interesse haben, diesen Dingen nachzugehen. Ich habe jetzt bereits einzelne äh, Impfgeschädigte auch schon bei mir in der Kanzlei. Äh, der schlimmste Fall ist ein äh, Pfleger, zum dritten Mal geimpft. Ähm, bis vor kurzem ein sehr starker Radsportler also mit Großglockner und so, also wirklich äh, die Bergauftour äh, spielerisch gemeistert. Ja, nach der zweiten Impfung hat sich dann Hirn wieder vom Radl kaut, weil er seine Beine nicht gespürt hat. Und beim dritten Mal war es dann eine Spur zu viel. Wenige Tage danach ist er nämlich im Rollstuhl gelandet und sitzt dort nach wie vor. Gute Besserung, ich hoffe es geht ihm bald wieder gut, aber momentan leidet er einer, an einer gravierenden Verletzung, die aus der Impfung vermutlich resultiert. Und diese Dinge, die werden einfach ignoriert. Da findest kaum einen Arzt, der, der sich darum kümmert. Scheuklappen ohne Ende. Und das ist eigentlich das nächste gesellschaftliche Versagen, nachdem man einen Haufen Menschen in eine Therapie gedrängt hat, gezwungen hat, genötigt hat, sie dann nicht einmal angemessen zu betreuen. Die Amis haben einen praktischeren Zugang dazu. Die haben sich gedacht, naja, ist ein neues Geschäftsmodell und ein neues Geschäftsfeld. Und dort haben sich bereits Ärzte auf diese Impfnebenwirkungen spezialisiert. Jetzt noch ein paar rechtliche Aspekte zum Impfpflichtgesetz selber. Damit schafft man eine systematische Überwachung, die es bislang im Verwaltungsstrafrecht gar nicht gegeben hat. Mittels Rasterfahndung kommt man überhaupt zu den Deliquenten, zu denjenigen, die man strafen muss und man macht das, indem man mehrere Datensätze miteinander verschneidet und auch eine umfassende Datensammlung, was die Impfpflicht selbst anbelangt, beginnt umzusetzen. Und welche Daten werden da gespeichert? Dazu muss man kurz ins Gesundheitstelematikgesetz hineinschauen und was findet man dort? Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnadresse, Angaben zur Erreichbarkeit, Angaben zu einer allfälligen Vertretung, Sozialversicherungsnummer, ähm, Personenkennzeichen, das ist ein Gemeindecode, Titerbestimmung, impfrelevante Vorerkrankungen und besondere Impfindikationen. Also im Grunde genommen ein sehr umfassendes Gesundheitsregister, das über die bisherige Anwendung durch, äh, von ELGA weit hinausgeht. Und man muss sich als Gesellschaft fragen, ob um man diese massenhafte Speicherung tatsächlich will, erstens, und zweitens, ob die für die Zielerreichung überhaupt notwendig ist. Momentan haben wir den Standpunkt offensichtlich von Seiten der Behörde, es wird alles gemacht, was überhaupt möglich ist, nur ob diese maximale Möglichkeit auch im Einzelfall angemessen ist, das ist ein komplett zweites Kapitel. Cool ist auch die Neueinführung von dem 3a und 3b Impfpflichtgesetz, jetzt mit März 2022. Dort stehen im Wesentlichen die Regelungen drinnen, wie man eine Befreiung von einer Impfung bekommen kann. Die Kurzfassung ist, effektiv ist die einzige Befreiung, der einzige Befreiungsgrund der eigene Tod. Sonst gibt es im Grunde genommen keine taugliche Befreiung, die auch von der Behörde anerkannt wird. Man muss entweder massive massives Sichtum haben, oder eben schwanger sein, sonst gibt es wirklich wenig Chancen. Also man darf hier keinerlei Hoffnung haben, dass man irgendeine Befreiung diesbezüglich bekommt. Man kann sich danach nur darauf stützen, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt und der Amtssachverständige offenkundig Dinge ignoriert hat, die eigentlich wesentlich sind. Es geht ja nur um Lächerlichkeiten wie Leben und Tod im Einzelfall. Das war wie gesagt jetzt nur ein grober Überblick. Ich kann Ihnen jetzt schwer in diesem kurzen Video 255 Seiten näher darstellen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es jetzt schon die Möglichkeit gibt, aktiv dagegen vorzugehen. Man muss nicht darauf warten, dass die Impfpflicht scharf gestellt wird. Nämlich die Betroffenheit liegt schon jetzt vor. Wie wir von der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zum Thema Vorratsdatenspeicherung wissen, beginnt die Betroffenheit schon ab der Datenspeicherung. Und das passiert jetzt täglich und laufend. Das heißt, man hat jetzt schon eine Betroffenheit. Auch wenn jetzt noch nicht gestraft werden sollte, hat man ebenfalls eine Betroffenheit, weil es kurz bevorsteht. Diese Verordnung, mit der die vorläufige Umsetzung eben auf Pause gestellt wurde, gilt ja nur bis 31.05.2022. Das heißt, es ist greifbar, dass ab 1.06. der ganze Spuk wieder von vorne losgeht. Das heißt auch jetzt schon, was die Strafbarkeit, die mögliche Strafbarkeit anbelangt, ist eine Betroffenheit gegeben. Dazu gibt es wirklich gute Entscheidungen des Höchstgerichtes, die auch natürlich in dieser Arbeit zitiert werden. Zusammenfassend, man kann schon jetzt etwas tun, Kollege Dr. Orten aus Innsbruck und ich, wir hoffen sehr, dass über 1000 Antragsteller ein deutliches Zeichen für den Gerichtshof sind, in absehbarer Zeit auch darüber zu entscheiden. Dieses Thema ist von Großer gesellschaftlicher Bedeutung, egal ob man dafür oder dagegen ist, es muss endlich zeitnah Klarheit geschaffen werden.